Ich rufe als letzten Punkt vor der Mittagspause auf den Tagesordnungspunkt 11, Drucksache 19, 4532, den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Städtebauprogramme finanziell deutlich gestärkt und breiter aufgestellt. Hier hat sich zu Wort gemeldet Frau Kollegin Feldmayer für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was macht Städte und Gemeinden lebenswert? Wenn Sie die Menschen fragen, ist es das gute Zusammenleben, Grün, Freizeitflächen, Parks, kurze Wege, eine gute Infrastruktur, kurz Lebensqualität. Die Städte sind für die Menschen da und ihre Bedürfnisse, und keine Betonlandschaften oder Asphaltpisten, in denen man auch wohnen und arbeiten kann. An diesen Leitplanken sollten wir uns orientieren, wenn wir Städtebauförderung betreiben. Daher freue ich mich, dass dies auch die Bundesregierung erkannt hat und dass es erstmals ein Programm gibt, das das Bedürfnis der Menschen nach mehr Grün und weniger Beton in den Blick nimmt. Es hätte für unseren Geschmack etwas früher kommen können, aber nun gut, es ist da, und wir freuen uns. Zukunft Stadtgrün heißt das neue Programm, das jetzt die Landesregierung neu in die Städtebauförderung hat aufnehmen können. Es wird helfen, die wachsenden Städte zukunftsfähig und lebenswert zu erhalten. Ja, Wir alle wissen, es ist notwendig, neue Wohnungen zu bauen, bezahlbare Wohnungen zu bauen. Uns ist dabei auch wichtig, dass man flächensparend in den Großstädten baut. Denn auch die Fläche ist nicht beliebig erneuerbar, wie wir wissen. Dabei ist es vor allen Dingen notwendig, mit Grünflächen, Gründöchern, Grünwänden und Ähnlichem für den notwendigen Ausgleich zu sorgen. Meine Damen und Herren. Ich glaube, nur wenn man das tut, schafft man auch, mehr Akzeptanz für den Wohnungsbau in den Großstädten zu bekommen. Ministerin Priska Hinz hat der Städtebauförderung in Hessen einen weiteren wichtigen Aspekt hinzugefügt, den Klimaschutz und die Klimaanpassung. Denn wir wissen, in den Städten wird ein hoher Anteil an Treibhausgasen produziert, und gleichzeitig macht sich der Klimawandel in den Städten besonders bemerkbar. Wenn Sie denken an die Überhitzung in den Städten in den Sommern oder an die Überflutungen nach Starkregen und vieles mehr, all das haben wir auch schon erlebt in Frankfurt, in Wiesbaden und in anderen Großstädten. Daher ist es gut, dass nun die 93 Millionen € für die Städtebauförderung 2017 auch für klimafreundliche Städte und genutzt werden und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel gemacht werden können. Meine Damen und Herren, wir haben häufig darüber diskutiert, wie man bezahlbare Wohnungen für alle schafft. Dieses Thema ist eines der wichtigsten Themen hier in Hessen, und das wird es auch über Jahre bleiben. Aber dabei dürfen wir mit unseren Anstrengungen nicht nachlassen, und dabei dürfen wir aber auch nicht mit den Anstrengungen nachlassen, dass die Menschen in Hessen nicht nur eine gute bezahlbare Wohnung haben, sondern auch ein gutes Wohnumfeld haben. Wir müssen also das Ganze in den Blick nehmen, die bezahlbaren Wohnungen, aber auch das Wohnquartier. Die Städtebauförderung <lacht> sorgt genau dafür. Die 93 Millionen € aus der Städtebauförderung 2017 sind hier ein sehr gut angelegtes Geld. Der kommenden Tag der Städtebauförderung erinnert uns daran. Das ist der Tag der Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden, in den Mittelstädten in den Großstädten, die zeigen, was sie alles auf die Beine gestellt haben. Ihnen gilt unser Dank. Denn ohne die Idee und die Beteiligung der Menschen vor Ort können die Städtebauprogramme, die guten Projekte, überhaupt nicht erfolgreich sein. Ich will zwei Beispiele für die guten Ideen vor Ort, nennen, die mithilfe der Städtebauförderung umgesetzt worden sind. Als Frankfurterin fallen mir immer ganz, ganz viele Projekte aus Frankfurt ein. Da kriege ich aber Ärger hier im Parlament und mit meiner Fraktion, wenn ich immer nur Frankfurt nenne. Deswegen mache ich jetzt mal zwei andere Beispiele. Also Eschwege. Moment. Also Eschwege. Das Elektrizitätswerk. Ein Stück Industriegeschichte bleibt erhalten in Eschwege erhalten und wird einer kulturellen Nutzung zugeführt, unterstützt mit einem Förderprogramm Stadtumbau in Hessen. Hier wurden Denkmalschutz, Stadtumbau und Kultur unter einen Hut gebracht. Eine tolle Idee, wie ich meine. Oder Offenbach, Herr Minister. Offenbach, unsere liebe Nachbarstadt. Auch auf dem Gelände des früheren Druckmaschinenwerks, der man rolandwerk in Offenbach, wurde im Frühjahr 2016 der Sennefeldpark als neuer Quartierspark mit einem großen Fest eröffnet. Aus einer tristen Gewerbebrache, so habe ich es dem Flyer entnehmen können, ist mitten in der südlichen Innenstadt die neue grüne Mitte des Quartiers entstanden. Der Park ist ein wunderbares Freizeitangebot, ein Treffpunkt für alle Generationen mit Spielplatz, mit Parkouranlage, Wasserspielen, Liegewiesen und Flächen für Urban Gardening. also alles ganz wunderbar. All das kann die Städtebauförderung leisten. Dieses Jahr stehen in Hessen bund ländermittel insgesamt 93 Millionen € bereit. Das sind 70 mehr für die jeweiligen Maßnahmen. Durch diesen Aufwuchs können auch neue Städte und Gemeinden in die Programme aufgenommen werden, wie ich finde, eine gute Neuigkeit. Besonders erfreulich ist, dass das Programm Soziale Stadt 2017 voll kofinanziert wird und mit 28 Millionen € noch einmal eine deutliche Aufstockung erfahren hat. Das ist ein ganz wichtiges Programm, das davon lebt, dass die Menschen mitbestimmen, dass sie mitmachen, dass sie bestimmen, wie sich ihr Quartier oder ihr Stadtteil entwickeln soll, wo die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Geschicke nämlich selbst in die Hand nehmen, wo sie gemeinsam weiterentwickeln und für einen guten Zusammenhalt im Quartier sorgen. Ich selbst konnte das Projekt Soziale Stadt in Frankfurt unter Liederbach eine Weile mitverfolgen. Ich muss sagen, es ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten, so ein großes Projekt, das über eine lange Zeit läuft, zu bestemmen sich darauf einzulassen. Aber wenn es gelingt, und in diesem Fall ist es wirklich gut gelungen, dann wird eine unglaubliche Integrationsleistung von den Menschen, die hier leben. Das stärkt den ganzen Stadtteil. Ich muss sagen, diese Integrationsleistung wird in einem Viertel gebracht, wo man normalerweise sagt, hier wohnen die Leute, die nicht gut verdienen. Diese Menschen, die nicht gut verdienen, leisten hier wesentlich mehr Integrationsleistung als Menschen in Stadtteilen, wo man sagt, hier wohnen die Besserverdienenden. Meine Damen und Herren, Städtebauförderung kann nicht verordnet werden. Es ist den Kommunen selbst überlassen, ob sie sich auf diese Programme bewerben. Aber die große Akzeptanz in Hessen zeigt, dass hier mit einem guten und flexiblen Instrumentenkasten auf die wichtigsten Herausforderungen in Hessen eingegangen wird. Der demografische und strukturelle Wandel, der Klimawandel, gesellschaftliche und soziale Veränderung, und der Rückgang der Biodiversität. Damit unterstützt die Landesregierung die Kommunen bei der Bewältigung dieser großen Herausforderungen. Auch hier ist sicherlich noch viel zu tun. Uns ist es dabei wichtig, dass die Menschen und ihr Bedürfnis nach Lebensqualität im Blick behalten wird. Das wird bei aller Notwendigkeit, mehr und schneller Wohnungsbau zu betreiben da wir bei aller Notwendigkeit, mehr und schneller Wohnungsbau zu betreiben, dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Uns ist wichtig, dass man dabei auch auf Umweltgerechtigkeit achtet. Denn häufig ist es so, dass Menschen, die benachteiligt sind, in Gebieten wohnen, wo viel Autoverkehr ist, schlechte Luft, wo wenig Grün ist und wo es laut ist. Auch hier kann gezielte Städtebaupolitik und gezielte Städtebauförderung entgegenwirken. Meine Damen und Herren, damit sich funktionierende Stadtgesellschaften entwickeln können, ist mehr notwendig als nur Bauen, Bauen, Bauen. Das muss man auch machen. Es braucht soziale, kulturelle und Sportinfrastruktur, aber eben auch ein gesundes Klima in den Städten, ein gesundes Kleinklima und viel viel Grün. Und diesem Ziel kommen wir mit der neuen Städtebauförderung in Hessen ein Stück näher. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Feldmayer. Als nächstes spricht für die Fraktion der Sozialdemokraten Frau Kollegin Barth. Bitte sehr, Sie haben das Wort. So ist sie. Da kommen sie. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als ich diesen Antrag las, bin ich zunächst nicht ganz schlau daraus geworden. Ja, auch wir freuen uns, dass nun mehr Geld in die Hand genommen wird, um den Städtebau voranzutreiben. Was Sie hier allerdings auflisten, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, sind wirklich zum allergrößten Teil, bis auf eines, um es genau zu sagen. Programme des Bundes, nämlich unserer Bundesbauministerin Barbara Hendricks, die diese, die diese zum Teil entscheidend ausgebaut oder sogar neu aufgelegt hat. Neu aufgelegt wurden die Programme Soziale Integration im Quartier und Zukunft Stadtgrün. Frau Feldmayer, darauf sind Sie eben auch schon eingegangen. Sie haben gesagt, Sie hätten sich gefreut, wenn der Bund dieses Programm schon früher aufgelegt hat. Das frage ich mich doch. Sie hätten es doch letztes oder vorletztes Jahr selbst schon als ein eigenes Programm des Landes auflegen können. Warum sind Sie denn nicht auf diese Idee gekommen? Den Namen der Bundesbauministerin bei diesem Antrag übrigens nicht einmal in den Mund zu nehmen, grenzt eigentlich schon fast an Urheberrechtsverletzung. 790 Millionen € Frau Hinz, Sie haben eben gesagt, stellt der Bund den Ländern und Kommunen für die Städtebauförderung im Jahr 2017 zur Verfügung. Hinzu kommen weitere 75 Millionen € für das Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus. Wenn man weiß, dass das Land Hessen die letzten Jahre nur einen Teil der Bundesfördermittel für Städtebau überhaupt abgerufen hat, ja. hat im Jahr 2015, Frau Ministerin Hinz z.B. nur 53 der möglichen Fördermittel. Einen sagenhaften zweistelligen Millionenbetrag haben Sie hier verfallen lassen, wie mein Kollege Michael Siebel ausgerechnet hat, dann sollte der Titel dieses Antrags eigentlich anstelle Städtebauprogramme finanziell deutlich gestärkt und breiter aufgestellt doch besser heißen Städtebauprogramme. Hessen macht endlich mit. Das gleiche Drama spielt sich ja im Übrigen beim Verkehr ab. Verkehr und Städtebau lassen sich ja auch nicht wirklich trennen. Das gehört ja zusammen. Auch hier haben Sie im vergangenen Jahr den wahnsinnigen Betrag von 37 Millionen € Fördermittel, der uns noch zugestanden hätte, verfallen lassen, weil Sie mit der Umsetzung schlichtweg überfordert waren. Andere Länder sind beim Mittelabruf wesentlich effektiver. Was Sie hier auflisten, sind also fast alles Komplementärfördermittel. Alle Programme, die Sie auflisten, bis auf das Programm Aktive Kernbereiche, sind Bundesprogramme, die Sie lediglich flankieren. Da der Bund seine Mittel entscheidend ausgeweitet hat, wie ich eben beschrieben habe, mussten Sie jetzt natürlich nachziehen. Und Dafür loben Sie sich. Innovative eigene Ansätze und Programme fehlen bei uns in Hessen. Uns ist es bei der SPD z.B. nach wie vor unverständlich, weshalb sie sich zum Beispiel der Idee einer IBA, einer internationalen Bauausstellung in Hessen versperren. Eine internationale Bauausstellung, meine Damen und Herren, könnte wichtige Impulse setzen um die Zukunftschancen gerade der Rhein-Main-Region zu heben. Mit einer IBA bekäme auch das Thema Städtebau im Rhein-Main-Gebiet endlich einen Schub. Hamburg hat es uns vorgemacht. Die SPD hat sich auf einer Fraktionsklausur zu Beginn der Legislaturperiode darüber vor Ort noch einmal eingehend informiert. Wenn man sieht, welche Herausforderungen allein durch den demografischen Wandel die Schwierigkeiten mit unserer aus allen Nähten platzenden Verkehrsinfrastruktur, das eklatante Fehlen vom bezahlbaren Wohnraum, dem Thema Flüchtlinge, um nur einige Teilbereiche zu nennen, vor uns stehen, wäre es uns dringend geraten, mit einer IBA neue Wege zu gehen, wenn wir Veränderungsprozesse nicht nur geschehen lassen wollen, sondern auch gestalten möchten. Das wäre meine Damen und Herren ein eigener städtebaulicher Akzent, wo wir als Land auch sagen könnten, das tragen wir zum Städtebau bei und aus unserer Sicht gibt es kaum eine Region in Deutschland, die hier mehr profitieren könnte als die Rhein-Main-Region, wobei wir hier einen großen Zirkel ziehen sollten. Aber sie wollen das nicht, vielleicht wollen sie es auch noch nicht. Auf jeden Fall so lange nicht, wie man es als ein Einlenken vor der SPD sehen würde, weil wir es sind, die diese Idee vorantreiben. Generell verdient es, unsere Metropolregion besser gemanagt zu werden. Auch hier lassen Sie sich treiben. Nachdem unter der Federführung des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann im April 2015 sehr zur Verärgerung der Landesregierung ein längst überfälliger Schulterschluss der Region initiiert wurde, sind Sie nun auch hier hinterhergeeilt und haben Ihrerseits natürlich ohne die Oberbürgermeister von Frankfurt, Wiesbaden, Aschaffenburg oder Mainz einzubinden, zu einem schillernden Zukunftsforum Metropolregion eingeladen. Ja, er hat, auch erst eine, er hat auch erst eine Woche vorher die Einladung erhalten. Ja, da wird es etwas sind, schwierig, ja. wie übrig. Also, Ich glaube, ich habe das Wort. Ähm, darf ich weitersprechen? Also, er wurde eine Woche vorher eingeladen. Ich habe das im Büro von Herrn Feldmann nachgefragt. Aber es macht auch nichts, dass er nicht da war, weil der Titel der Veranstaltung mein Gott, sind Sie ja, ich um etwas mehr Ruhe und Aufmerksamkeit bitten. Die Veranstaltung. Äh, ich war da gewesen. Hat nicht gehalten, was er versprochen hat. Übrigens auch nach Meinung fast aller Kommentatoren. Die meisten sahen darin nur „Hört, hört“ eine teure Werbeveranstaltung der Landesregierung. Oh, ja, Land, Land. Meine Damen und Herren. Dafür wollten Sie die Zeit mehr <lacht> Mehrere. Meine Damen und Herren, das Thema Städtebau und Wohnen, Stadtentwicklung, gehört aus meiner Sicht wirklich zu den wichtigsten, wo Landespolitik auch gefragt ist, steuernd einzugreifen, um die Herausforderungen bei unserer Bevölkerungsentwicklung in der Zukunft zu meistern. Und da erwarten wir mehr von Ihnen, als dass Sie nur den Projekten und Programmen, die Berlin auflegt, hinterherhächeln. Wir können nur hoffen, dass sich wenigstens ihre Abrufquote bei den Programmen verbessert. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Als nächstes spricht Herr Abg. Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Staatsministerin, ich muss jetzt ein bisschen schnell machen, weil Sie werden mich dann gleich wieder im Rücken haben, wenn Sie mich dann suchen. Ja, ja, ja, ja. Nur dass ich das dann schon mal gleich gesagt habe, wo Sie mich dann finden. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt einen Antrag, ohne, ohne dass es eigene Forderungen großartig beinhaltet. Also das Fazit ist, es fällt halt relativ dünn aus. Das hat meine Vorrednerin auch schon einmal gesagt. Wir haben jetzt hier einen Antrag, der ist schon mal ein bisschen länger im Geschäftsgang ist, der es jetzt auch geschafft hat, dann wohl Setzpunkt zu werden. Na ja, ein bisschen viel der Ehre für das, was dann am Ende drinsteht. Denn das sind in der Tat, das muss man sagen, überwiegend finanzielle Mittel aus dem Bund, die zwar eine Kofinanzierung vom Land erfahren, aber in der Regel und der Hauptbatzen kommt vom Bund da muss man das auch hier und da auch schon da schon mal erwähnen, wo das Geld eigentlich herkommt. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns auch gar nicht darüber streiten. Die Städtebauprogramme, die Förderprogramme sind alle erprobt und sind auch schon sehr lange auf der Agenda und werden auch sehr lange schon von den verschiedensten Landesregierungen umgesetzt. Meine Damen und Herren, was mir aber ein bisschen fehlt in dem Antrag, welche Schlussfolgerungen zieht denn die Landesregierung, welche Erkenntnisse hat sie denn aus dem Einsatz der Mittel bisher gewonnen und wie will denn diese Landesregierung ein Stück weit darauf reagieren. Zumindest im Antrag, der uns vorliegt, können wir nicht den Willen erkennen, dass man überhaupt einmal versucht, so einen Erkenntnisgewinn dann auch umzusetzen. Was will ich damit sagen? Frau Kollegin, ich muss Sie leider korrigieren. Das Programm Aktive Kernbereiche ist auch ein Bundesprogramm. Es wird nämlich auch zu einem Drittel vom Bund mitfinanziert. Meine Damen und Herren, was bei dem Programm Aktive Kernbereiche vor allem etwas Neues dargestellt hat, ist, dass wir nicht nur die investiven Ausgaben förderfähig gemacht haben, sondern auch die konsumtiven Ausgaben förderfähig gemacht haben. Das ist ein deutlicher Unterschied. Alle Städtebauförderprogramme sind in erster Linie erst einmal Investitionen. Hier hat sich aber der Haushaltsgesetzgeber gedacht Es macht doch vielleicht Sinn, dass die Maßnahmen in dem Programm aktive Kernbereiche auch z. B. von Personalkosten auch begleitet werden können. Dass man nicht nur in Beton investiert, sondern auch in Menschen investiert. Meine Damen und Herren, ich kenne bisher nur eine einzige Stadt, das ist die Stadt Fulda, die mal versucht hat, diesen Bereich überhaupt einmal förderfähig zu machen. Leider Gottes sind Städtebauförderprogramme viel zu oft dazu, geneigt nur die Defizite, die die Bürgermeister hinterlassen haben, die sie äh, kommunalen Investitionsstau ohnehin hatten, dann quasi mit Städtebauförderprogrammen abzuarbeiten, aber wenig an der Sache orientiert, wofür diese Programme überhaupt aufgelegt worden sind. Gerade in dem Bereich konstruktive Ausgaben, das könnte uns nämlich B. helfen, wenn wir uns bei einer der größten Herausforderungen, nämlich die Integration von Menschen, die in den letzten Jahren zu uns gewanderten, wie können wir diese Integration gerade im öffentlichen Raum darstellen? Integration findet vor allen Dingen auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Räumen statt. Das zu begleiten, das förderfähig zu machen, da fehlt mir ein Ansatz ein bisschen von dem, was ich bisher gehört habe und auch seitens der Landesregierung. Damit will ich ja gar nicht die Landesregierung kritisieren bei dem, was sie macht. Ich will nur den eigenen Akzent setzen, was wir als freie Demokraten ändern würden, wo wir etwas dahin neue Akzente setzen würden. ich glaube, das ist eine sehr wichtige Aufgabe. da kann man eben von den unterschiedlichen Programmen auch sehr viel lernen. Ich weiß nämlich noch, als wir ins hessische Wohnraumfördergesetz hineingeschrieben haben, dass die Investitionen und die sozialen Maßnahmen für die Gestaltung des Wohnumfeldes förderfähig gemacht worden sind, da haben wir uns viel Kritik anhören müssen. Gerade von den Linken haben die gesagt, nein, nein, nein, wir brauchen jeden Euro brauchen wir auf jeden Fall ins Bauen. Meine Damen und Herren, damit sind die Quartiermanager gemeint, genau diese Quartiermanager, wenn wir den Begegnungsraum, den öffentlichen Raum ernst nehmen. Dass er eben auch dann von Menschen begleitet werden kann, dass solche Prozesse eben nicht ungesteuert werden. Da, glaube ich, da könnten wir als Hessen wirklich voranschreiten. Das wäre zumindest unser Punkt dabei. Meine Damen und Herren, was uns ein bisschen gefehlt hat, ist, weil es ist ja ein Programm ist, das die gesamte Landesregierung auch umfassen sollte, das ist die Frage der Dorferneuerung. Die Dorferneuerung ist jetzt neu justiert worden und ich will auch deutlich sagen, auch Abg. Heidel seiner Zeit und ich haben versucht bei der Landesregierung, da waren wir auch selber in der Regierungsverantwortung, das will ich durchaus auch kritisch sehen, haben klar gemacht, dass bei der Neujustierung der Dorferneuerung es nicht mehr sinnvoll ist, nur die Gebietskörperschaften zu betrachten sondern wir müssen die Funktionsräume betrachten. Gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung müssen wir mit den Städtebauförderprogrammen neue Ansätze finden, um die Abwanderung der Abwanderung von jungen Menschen aus dem ländlichen Raum in den Ballungsraum etwas entgegenzusetzen. Dann ist es zu kurz gesprungen, wenn wir uns nur damit beschäftigen, wie die Gebietskörperschaft aussetzt. Im ländlichen Raum haben wir längst Funktionsräume, die mit der Gebietskörperschaft am Ende überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das förderfähig zu machen, das wäre auch ein neuer Ansatz. Und da bräuchten wir auch Impulse von dieser Landesregierung. Es fehlt ein bisschen das Programm ab in die Mitte. Das hätte man reinschreiben können. Sie hätten auch reinschreiben können. Inge. Inge ist jetzt zugegebenermaßen kein Förderprogramm, sondern es ist ein Gesetz. Aber es wäre schön gewesen, Frau Feldmayer, wenn Sie das einfach einmal hier mit reingenommen hätten. meine Damen und Herren, genau über diese Förderprogramme müssen wir sprechen, wenn wir uns darüber unterhalten, wie können wir der demografischen Entwicklung, der Abwanderung aus dem ländlichen Raum, aber auch der Integration von Menschen, die zu uns gekommen sind, etwas entgegenzusetzen. Dafür sind gerade die Städtebauförderprogramme sehr gut. ich sage Ihnen eins, wenn wir uns diese Ziele geben wollen, Wäre es gut, wieder ein eigenes Landesprogramm aufzulegen, wie es einer seinerzeit das einfache Städtebauförderung die einfache Stadterneuerung war, dann wären wir in der Lage, eigene Förderkulissen dort vorzuskizzieren, die spezifisch auf Hessen zugeschnitten sind. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir wären gut beraten, wieder ein eigenes Landes Förderprogramm, einfache Stadterneuerung, wieder neu aufzulegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. – Als Nächster hat das Wort Herr Abg. Caspar für die Fraktion der CDU-Fraktion Bitte Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen ist gut aufgestellt. Das sieht man an vielen Stellen, nicht nur in der Wohnungspolitik, sondern auch in der die Wohnungspolitik begleitenden Stadtentwicklungspolitik. Denn die beste Wohnung nützt nichts, wenn das Umfeld nicht stimmt. Wir sind uns dieser Tatsache bewusst. Deswegen war es auch richtig, im letzten Haushalt von 54 Millionen € aus dem Jahr 2016 auf jetzt zwei, äh, im Jahr 2017 die Mittel auf 93 Millionen € aufzustocken. Und, Frau Kollegin Barth, wenn Sie hier dazu gesprochen haben und gesagt haben, es ist zu wenig, dann muss ich doch feststellen, Sie haben hier den Haushalt abgelehnt. Das heißt, wenn es nach Ihnen gegangen wäre, würde es überhaupt kein Geld dafür geben. Gott sei Dank haben andere im Landtag dafür gesorgt, dass hier 93 Millionen € verabschiedet worden sind. und Das ist gut für die Kommunen und für die Menschen, die in den betroffenen Bereichen wohnen. Ja, es ist richtig nicht nur in Hessen wird gut regiert, sondern auch im Bund. Deswegen ist es so, dass dieses Programm ein Programm ist, das gemeinschaftlich vom Bund und vom Land auf den Weg gebracht worden ist. Wir als CDU-Fraktion danken daher den Beteiligten. Das ist auf der Bundesebene das Umweltministerium, das ist das Finanzministerium. Wir danken den Beteiligten auf der Landesebene. Auch hier ist es das Umweltministerium und das Finanzministerium, die hier daran gearbeitet haben, dass diese Programme in dem Maße verstärkt worden sind, wie wir sie für richtig halten, mit Bundes- und mit Landesmitteln. Ich möchte einmal erwähnen, welche Bereiche das vor allem betrifft. Es ist der Bereich soziale Stadt. Hier war es so, dass wir 2016 erst 21 Millionen € als Mittel zur Verfügung hatten. Jetzt sind es im Jahr 2017 über 28 Millionen €. Es ist der Bereich der sozialen Infrastruktur. Da geht es vor allem um Maßnahmen auch zur Integration in Quartieren. Das war ein Programm, das es so 2016 noch gar nicht gab. Jetzt haben wir ein Programm mit 18 Millionen €. Ich nenne den Bereich Stadtumbau. Hier sind die Mittel von 13 Millionen € im letzten Jahr auf jetzt über 25 Millionen € angestiegen. Und ich nenne das neue Programm Zukunft Stadtgrün zur Verbesserung insbesondere der Bepflanzung und der Begrünung in städtischen Lagen ein neues Programm, jetzt mit fast 8 Millionen €. Ich finde, das sind alles Dinge, die sich sehen lassen können, weil sie eben wichtige Begleitelemente dafür sind, dass die Menschen, die in den Quartieren wohnen, dort bessere Lebens- und Wohnverhältnisse vorfinden als ohne diese Programme. Es sind wichtig begleitende Maßnahmen. Natürlich kann man immer sagen, man könnte überall noch mehr tun. Das gilt schon. Es ist auch nicht so, dass wenn Sie hier sagen, die Mittel sind nicht abgerufen worden, dass Sie sagen können, das liegt nun am Land, wenn die Mittel nicht abgerufen worden sind. sondern Wenn Sie sich vertieft mit der Materie beschäftigen würden, und das könnte nie schaden, dann würden Sie ja feststellen, dass das Programme sind, die die kommunale Seite anzufordern und umzusetzen hat. Natürlich kann das Land nicht mehr ausgeben als das, was von kommunaler Seite angefordert und gewünscht wird. Ich möchte doch einmal die Frage stellen, was Sie hier aufführen würden, wenn es genau umgekehrt gewesen wäre, wenn Sie sagen würden, die Kommunen wollen ja alle noch viel mehr machen, aber das Land stellt nicht die notwendigen Mittel bereit. Jetzt stellen Sie sich hin, wo genügend Mittel bereitgestellt worden sind, und sagen, es wäre ja so schlimm, dass die Mittel nicht ausgegeben worden sind. Also ein bisschen komisch ist das schon, wie Sie hier auftreten. Diese Mittel dienen dazu, dass soziale Spannungen in Quartieren abgebaut werden, dass die Lebensqualität in Quartieren sich verbessert, dass im ländlichen Raum Maßnahmen getroffen werden, die dazu führen, dass es für die Menschen attraktiver bleibt, dort wohnen zu bleiben, damit der Druck auf die Ballungsräume nicht noch höher wird. Und er dient dort dazu, wo es Verdichtungen gibt, die sozialen Folgen von Verdichtungen abzumildern, um damit auch Verdichtungen erst möglich zu machen und nicht dazu zu führen, dass diese Verdichtungen dazu beitragen, soziale Spannungen zu erhöhen, Kriminalität zu erhöhen und Ähnliches. Kollegin Feldmeier hatte hier richtigerweise auch konkrete Projekte angesprochen, wo man eben wirklich sehen kann, und da kann ich nur empfehlen, sich die Dinge mal vor Ort anzuschauen, auch wenn ich den Kollegen Serke sehe, in seinem Wahlkreis in Frankfurt-Sossenheim ist da einiges gemacht worden mit diesen Programmen gemacht worden. Ich kann nur empfehlen, sich das einmal vor Ort anzuschauen. Dann wird man sehen, welche gute Wirkung das für die Quartiere hat, für die Menschen die dort wohnen. Es ist ein gutes Programm. Es ist ein Programm, das zu Recht im erheblichen Maße erhöht worden ist. Wir werden auch in Zukunft diese Maßnahmen massiv unterstützen. Denn wir wollen, dass alle Menschen in Hessen gut wohnen können, auch wenn wir wissen, dass weiterhin noch viel zu tun ist. Deswegen werden wir als Koalition und auch die von uns getragene Regierung auch in den nächsten Jahren noch viel Arbeit haben. Aber wir sind hier auf einem guten Weg, und die Erfolge können sich eindeutig sehen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kasper. Das Wort hat nun der Abgeordnete Schaus für die Fraktion Die Linke. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fange gleich mal provokativ an. Es ist mir auch nach der Rede von Frau Feldmayer dann ist ja gut, wenn ich Ihre Erwartungen erfülle, Herr Reif. Es ist mir auch nach der Rede von Frau Feldmayer Immer noch ein Rätsel, wie man sich vor dem Hintergrund explodierender Mieten, sinkender Zahlen beim sozialen Wohnungsbau und gleichzeitig wachsender Zahlen von Anspruchsberechtigten auf eine Sozialwohnung dafür feiern lassen möchte, dass man mehr Mittel für Stadtgrün oder den Denkmalschutz zur Verfügung stellt. Natürlich gehört dies dazu. Ohne Frage. Gerade und besonders auch in sozialen Brennpunkten gehört es dazu. Ihr der Antrag ist aber leider aus meiner Sicht nichts anderes als eine Nebelkerze mehr, um von den eigentlichen Wohnungs- und Quartierproblemen in den Städten wieder einmal abzulenken. Doch dies wird Ihnen, glaube ich, nicht gelingen, weil die in Teilen ja durchaus richtigen und notwendigen Programme selbst in ihrer Mittelerhöhung immer noch unzureichend ausgestattet sind. Denn Sie haben mit ihrer Kürzungspolitik und den Spardiktaten, vor allem bei den Kommunen, einen Sanierungsstau in hohem zweistelligen Milliardenbetrag verursacht, den sie nun hektisch in Angesichts der bevorstehenden Bundes- und der Landtagswahl die näherrücken versuchen, irgendwie zu kaschieren das ist im übrigen ja auch das problem der unterfinanzierung der kommunen wenn die die mittel herr kasper nicht im ausreichenden maße abrufen können sage ich mal, die von bundesseite für entsprechende programme auch zur verfügung gestellt werden das ist ja der mangel sozusagen dessen weil es ja auch durch die kommunen mitfinanziert werden muss und wo das geld nicht da ist kann man selbst diese programme nicht abrufen ich finde meine damen und herren ich muss auch die Frage stellen, ich will das auch mal zitieren, was soll ein Antrag, in dem Sie sich selbst dafür loben, wie im Absatz 1, wo es heißt, genau, das tun wir nicht in der Tat. Der Landtag, ich zitiere, begrüßt daher, dass die Landesregierung eine Vielzahl von Kommunen über verschiedene passgenaue Förderangebote und Programme des Städtebaus in ihrer Entwicklung unterstützt. Dabei stehen die Entwicklung und der Erhalt lebenswerter städtebaulicher Strukturen, die Unterstützung des sozialen Zusammenhalts, die Innenentwicklung, der Erhalt der Bausubstanz, der Klimaschutz und die Klimaanpassung im Mittelpunkt der Anstrengung. Soweit das Zitat aus Ihrem Antrag. Und was mich stört daran zunehmend stört, ist, das ist so ein Markenzeichen der jetzigen Landesregierung, das ist eine solch übertriebene Prosa, sage ich mal, die überhaupt nichts mit der realen Welt zu tun hat. Ich denke immer, wo werden denn solche Anträge geschrieben? Ja, wer nimmt denn das so wahr? Auf jeden Fall die Betroffenen nicht, meine Damen und Herren. ich, glaube, es ist, es ist, ist das, ich frage mal, ist das wirklich Ihr Ernst? dass Sie das alles, ja, also alles das mit den insgesamt 93 Millionen €, die jetzt in allen Programmen sozusagen zusammengeführt werden, erreichen können, die im Übrigen, wie Frau Barth ja richtigerweise gesagt hat, ja. auch darauf zurückzuführen sind, die Erhöhung, dass die Bundesmittel entsprechend erhöht wurden. So. Oder noch so ein schöner Text in Ihrem Antrag. muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Landtag begrüßt insbesondere, steht da, dass durch die Umsetzung und volle Kofinanzierung des neuen Städtebauförderungsprogramms Zukunft Stadtgrün rund 7,6 Millionen € zur Begrünung der Innenstädte eingesetzt werden können. So sollen die Folgen des Klimawandels begrenzt das Wachstum der Städte begleitet und zugleich die Lebensqualität in den Städten erhalten werden. Es kann doch nicht Ihr Ernst sein. Es kann doch nicht Ihre Überzeugung sein, Frau Feldmayer, dass ganze 7,6 Millionen € für ein Programm mit dem Namen Zukunft Stadtgrün in ganz Hessen ausreichend sind, um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen, weil das steht in Ihrem Antrag. Das würde ich mir patentieren lassen, sage ich mal. da können Sie ein richtiges Geschäft mitmachen, wenn Sie das mit so wenigen Mitteln hinkriegen. Also wieder übertriebene Prosa, ja, par excellence, und so zieht sich das durch den ganzen Antrag durch. ich finde, dass das nicht notwendig ist. Sie aktuell, wenn Sie aktuell feststellen, dass es in den hessischen Kommunen. Etwas besser geht als in den vergangenen Jahren, dann ist das ja richtig und begrüßenswert. Da sind wir uns ja ganz einig. Doch, meine Damen und Herren, es ist doch nicht etwa der schwarz-grünen Landesregierung und den Spardiktaten und Kürzungsprogrammen der vergangenen Jahre zu verdanken, sondern rührt aus der allgemein deutlich erhöhten Bundeszuschüssen. Wie schon gesagt, von denen natürlich die Kommunen profitieren sollen. Auch das ist in Ordnung. So. Ich gestehe den GRÜNEN ja durchaus zu, Herr Boddenberg, dass die Mittel in dem Antrag aufgeführten Programme tatsächlich erhöht wurden. Das war wir nicht zu diskutieren. Allerdings reichen diese Aufstockungen reichen bei Weitem nicht aus, um das auszugleichen, was die Politik, Ihre Politik, der vergangenen Jahre in den Landkreisen, Städten und Gemeinden eben angerichtet hat. Also, nehmen wir als Beispiel, und das finde ich wichtig, Ihren Antrag aufgeführte Programm Soziale Stadt. Sie rühmen sich dafür, dass die Mittel für dieses Programm auf 28 Millionen € angehoben wurden. Nach meiner Information gab es früher dafür einmal 95 Millionen €. Das ist also mehr als für alle Programme zusammengenommen. Es gibt Forderungen der Sozialverbände Caritas Diakonie, bereits seit 2011, dass diese Mittel gerade für das Programm Soziale Stadt an die Adresse der Bundesregierung sage ich wohlgemerkt, ja, damit wir das auch sehen tatsächlich dann auch aufgestockt werden. Also ich finde, hier wäre eine Aufgabe auch für die Landesregierung, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass ein solches Programm, das ja in den letzten Jahren zusammengekürzt wurde, jetzt wieder leicht erhöht wurde, tatsächlich auch den Stellenwert erhält, den es in der Tat und da bin ich bei Ihnen, Frau Feldmayer, den es in der Tat auch benötigt. Um eben nicht nur zu bauen, sondern letztendlich natürlich auch die Wohnquartiere weiterzuentwickeln. Aber ich finde schon, dass, wenn im Jahr 2015 mehr als 12.000 Wohnungen aus der Sozialbindung fallen und wir in 2016 da warten wir noch auf die Zahlen aus dem Ministerium, die wir hoffentlich bald erhalten werden, wir davon ausgehen können, dass die Zahl des Sozialwohnungsbestandes unter 100.000 gesunken ist, also innerhalb von 25 Jahren, sich mehr als halbiert hat in ganz Hessen, dass es dann auch notwendig ist, vorrangig und, das sage ich nach wie vor, vorrangig und konzentriert sich auf die Frage von bezahlbaren Wohnungen zu konzentrieren. Ich habe ja schon an mehreren Stellen deutlich gemacht, dass ich sehr unzufrieden bin mit der Ressortumverteilung, in das Umweltministerium, weil da habe ich, die, habe ich nach wie vor den Eindruck. Und Frau Ministerin, Sie sind ja jetzt seit mehr als drei Jahren im Amt. Ja, also da müsste sich eigentlich an der Stelle schon etwas tun. Aber da sehe, ich nichts, da sehe ich nichts Konkretes, außer viel Prosa, viel Ankündigung, viel Diskussion, aber wenig sozialen und preiswerten Wohnungsbau in Hessen. Im Gegenteil, im Gegenteil meine Damen und Herren. Ja. Die Zahlen sinken noch weiter und wachsen dramatisch an. deshalb kann ich an dieser Stelle nur feststellen. Natürlich benötigen wir Programme wie Soziale Stadt oder Soziale Integration im in Quartier. Die Mittelerhöhungen für solche Projekte sind auch zu begrüßen, zu unterstützen und zu fördern. Was wir aber nicht brauchen, sind solche als Jubelanträge getarnten Nebelkerzen der Landesregierung, die nur dazu dienen, von der sich weiter verschärfenden Situation auf dem Wohnungsmarkt abzulenken. Und deshalb, Frau Feldmeiner, ja, ja, es ist mehr notwendig als bauen, bauen, bauen. So, aber die Frage ist doch, fangen Sie doch endlich einmal an zu bauen, dann können wir auch über das Meer gerne reden. Und insofern wünsche ich, mir, das wünsche ich mir sehr von dieser Landesregierung und von dieser Umweltministerin, Wohnungsbauministerin, dass sie mehr tun für den bezahlbaren Wohnraum. Denn das ist bitter notwendig. Vielen Dank, Herr Schaus. – Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin einigermaßen verblüfft, muss ich sagen, dass die Opposition soll nicht sagen, na, insgesamt, dass die Opposition das anscheinend nicht akzeptieren kann oder auch nicht richtig wahrnehmen kann, dass die, dass die Programme für die Stadtentwicklung eine solche Aufstockung in dieser Wahlperiode erfahren haben und so viel Geld zur Verfügung steht wie in dem letzten Jahrzehnt nicht. Ich finde schon, dass man das schlicht und einfach zur Kenntnis nehmen kann und damit auch deutlich machen kann, dass natürlich das Land in der Lage und bereit ist, die Kommunen darin zu unterstützen, ihre Stadtgestaltung so weiterzuentwickeln und so umzugestalten, dass die konkreten Lebensbedingungen für Bürgerinnen und Bürger verbessert werden. Im Doppelhaushalt 2013-2014, das geht jetzt sowohl an die FDP als auch an die SPD, waren im Haushalt rund 39,5 Millionen € vorgesehen für Stadtentwicklung vorgesehen. Wir haben das mit dem Nachtragshaushalt unter Schwarz-Grün, Nachtragshaushalt 2014, erhöht auf 71 Millionen €. Da frage ich mich, warum eigentlich die FDP jetzt gerade einmal so getan hat, als wäre die Stadtentwicklung schon immer ihr besonderes Herzensanliegen in Hessen gewesen, und warum die SPD meint, es war jetzt nur die Bundesregierung mit der Erhöhung der Mittel, dass die Landesregierung nachgezogen hat. Nein, es war der Wunsch, von Schwarz und Grün gemeinsam zu Beginn der Wahlperiode der Stadtentwicklung ein besonderes Augenmerk zu widmen, weil uns klar war, dass wir hier einen starken Bedarf haben, die Kommunen zu unterstützen. Diesem tragen wir jetzt auch Rechnung. Es geht ja um die Frage, wie wollen wir wohnen wie wachsen unsere Kinder auf. Wie finde ich Grünflächen und Gärten zur Erholung? Ist mein Umfeld barrierefrei? Gibt es soziale Infrastruktur? Finde ich Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und weiteres mehr? Meine Damen und Herren, Sie werden mir hoffentlich alle zustimmen, dass diese lokale Entwicklung wichtig ist für den Alltag der Bürgerinnen und Bürger weil Städte nicht nur Investitionsstandorte sind. Und vom Thema autogerechte Stadt haben wir Gott sei Dank auch Abschied genommen. Die Stadt muss ein Ort sein, an dem es sich gerne und gut leben lässt. Deswegen ist die Stadt Mitte unseres Gemeinwesens. und Es muss Anspruch der hessischen Stadtentwicklungspolitik sein, dieses zu sichern. Es ist richtig und ich bin auch froh, dass der Bund die Stadtentwicklungsmittel erhöht hat. Das ist unter, ähm, damals vor allen Dingen der FDP zu verdanken gewesen, dass die ziemlich runtergefahren waren im Bund. Das muss man hier so deutlich sagen. Das hat sich wieder verändert, vor allem was das Thema soziale Stadt angeht. Das ist ein besonders wichtiges Programm aus meiner Sicht, weil es nicht nur ein Investitionsprogramm ist, obwohl die Stadtentwicklungsmittel leider nur noch für diesen Teil ausgegeben werden dürfen. Aber wenn man es gut macht, und so haben wir uns ja auch verständigt mit dem Sozialministerium verständigt, dass wir auch die Gemeinwesenmittel versuchen, dort mitzubündeln, damit auch dort sich etwas Soziales wirklich entwickeln kann, jenseits der Bauinvestitionen, es ist ganz besonders wichtig und toll, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in diesen Stadtvierteln selber engagieren, motiviert werden, sich Gedanken zu machen, wie soll unsere Stadt künftig aussehen, was brauchen wir in unserem Viertel, und dieses zusammengebunden wird auch mit Weiterbildungsmaßnahmen, mit der Frage, welche Schulen, und Kindertagesstätten braucht es hier am Ort und auch welche Maßnahmen gibt es eigentlich zur Arbeitsplatzsicherung in diesem Bereich. Das ist meines Erachtens das besonders Tolle an dem Programm. Das Gute ist nicht nur, dass viele Städte mitmachen und sehr erfolgreich sind mit den Programmen sondern dass wir die Aufstockung dieses Programms auch dafür nutzen konnten, inzwischen alle Anträge von allen Kommunen positiv zu bescheiden, die in dieses Programm hinein wollten. Insofern ist das wirklich ein Riesenerfolg für diese hessische Landesregierung, dass wir hier tatsächlich zugegriffen haben bei den Mitteln. Meine Damen und Herren, die Städte und Gemeinden sowie der Bund und das Land stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen heute, was die Stadtentwicklung angeht. Wir haben die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum trotz knapper Flächen, die soziale Integration, Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, umweltverträgliche Mobilität und Sicherung der Artenvielfalt. Das ist nur einiges, aber das Herausragende, was wir bei der Stadtentwicklung beachten müssen. Bei all dem sind eben die Städte und Gemeinden angewiesen, auch auf die Unterstützung des Landes. Wir haben jetzt 93 Millionen € Stadtentwicklungsmittel. Es kommen noch rund 7 Millionen € EFRE-Mittel in diesem Jahr dazu. Das heißt, 100 Millionen € für diesen Bereich. Und wir stellen zusätzlich das darf nicht vergessen werden, 1,2 Milliarden € zur Verfügung für soziale Wohnraumförderung. Dieses alles zusammengenommen ist das Paket, um Wohnraum für alle zu schaffen für alle und das Wohnen attraktiv zu machen in den großen Städten, aber auch in den kleineren Städten, weil auch da brauchen wir natürlich das lebenswerte Gemeinwesen, weil wir wollen, dass auch in kleineren Städten, in ländlichen Regionen die Menschen dort gerne leben und auch künftig leben wollen. Wir setzen eigene Schwerpunkte in dem Programm. Es ist nicht nur so, dass wir die Bundesmittel komplementär finanzieren. Wir setzen eigene Schwerpunkte. Erstens. Wir verfolgen konsequent die Verknüpfung von Stadtentwicklung und Klimaschutz. Das zeigt sich in dem neu ausgerichteten Programm Stadtumbau. Wir haben 2016 bereits 20 hessische Kommunen in dieses Programm aufgenommen. 2017 werden weitere Folgen. Und das Programm wird unglaublich gut angenommen. Die Städte machen sich Gedanken, wie können sie ihre Stadtentwicklung auf dieses Thema ausrichten können. Nicht nur was die Frage der Klimawandelanpassung angeht, sondern vor allen Dingen auch was den Klimaschutz angeht. Zweitens. Die hessische Förderpolitik ist grün und gerecht, weil im hessischen Programm Soziale Stadt natürlich die soziale Gerechtigkeit eine besondere Rolle spielt. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Aber wir thematisieren dort auch die Umweltgerechtigkeit und die Nachhaltigkeit. In Kassel haben wir beispielsweise einen Kinder- und Jugendbauernhof gefördert, der Kindern eines sozialen Stadtquartiers einen tollen naturnahen Erlebnisraum bietet. Und so werden wir das jetzt auch in anderen Bereichen mit den Städten gemeinsam gestalten. Drittens. Für alle Städtebauprogramme in Hessen gilt, den Flächenverbrauch minimieren helfen und möglichst viel Landschaft erhalten. Das Instrument ist die konsequente Innenentwicklung. Hier haben wir die entsprechenden Förderlinien verändert. Es freut mich natürlich, dass der Haushalt 2017 jetzt auch die Auflage von zwei neuen Programmen für die hessischen Kommunen ermöglicht. Soziale Integration im Quartier und auch das Programm Zukunft Stadtgrün. Natürlich ist das Programm Zukunft Stadtgrün nicht das einzige, was sich mit dem Thema Klimawandel oder Grün in der Stadt beschäftigt. Wir haben unsere Klimaprogramme im Budget des Ressorts darüber hinaus, und wir haben die Richtlinien für die Städtebauförderung ausgerichtet auf das Thema Klimaschutz. und Frau Ministerin, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. auch zum Schluss. Von daher greift das ineinander, und die Kommunen können passgenau für ihre Maßnahme das notwendige Geld aus dem jeweiligen Programm abrufen. Insofern ist es wichtig, dass wir dieses auch tatsächlich in die Städtebauförderung mit aufgenommen haben, weil es die Städte unterstützt, ihre eigenen Entwicklungen voranzutreiben. Ich bin den Koalitionsfraktionen dankbar, dass sie mich hier außerordentlich gut unterstützen mit inhaltlichen Debatten, aber auch mit dem notwendigen Geld, das sie mir über den Landeshaushalt zur Verfügung stellen. Insofern bitte ich Sie auch von Seiten der Opposition um Unterstützung des Entschließungsantrags. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Weitere Wortmeldungen liegen wir jetzt nicht vor. Von den Antragstellenden Fraktionen ist mir signalisiert worden, dass der Antrag in den Ausschuss soll. Also verweisen wir in den ULA, nehme ich an, als zuständigen Ausschuss. Damit ist auch dieser Punkt besprochen. Das war der letzte Tagesordnungspunkt vor der Mittagspause. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass jetzt zu Beginn der Mittagspause in der Ausstellungshalle die Ausstellung Rheingauer Jugend für Afrika eröffnet wird. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Ansonsten unterbreche ich die Sitzung. Wir fahren fort um 14.30 Uhr.